Mood Talks ein Podcast der Motmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Mood Talk mit Konstanze Weiser Uh, unser heutiger Mood-Talk ist gleichzeitig auch ein Webcast für im um, uh, Mutstrahl Mut zum Wir und Mut vor Ort. Uh, ganz herzlich willkommen, liebe Konstanze. Schön, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit nimmst für den heutigen Mood-Talk. Uh, ich habe die liebe Konstanze gleich aus drei verschiedenen Gründen eingeladen. Die Konstanze, du bist ja auf der einen Seite die Lehrgangsleiterin des Green Skills Lehrgangs. Da geht es auf der einen Seite um Bauen von handfesten Dingen, von alternativen Bauweisen. Gleichzeitig baut ihr aber auch an Gemeinschaften, das heißt an dem, wie Menschen miteinander umgehen. Und äh, du bist auch eine große Vernetzerin im Bereich des Wandels. Das heißt, äh, du organisierst im Rahmen von Green Skills zum Beispiel Symposien, wo äh, ihr versucht, so die Akteure, Initiativen des Wandels äh, in einen Raum zu bringen. Und äh, du hast auch über deine diversen Funktionen und Ehrenämter und Engagements vor allem. Kontakt zu vielen Gemeinschaften und Einblick in viele Gemeinschaften. Und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, warum du mir als Erste eingefallen bist. So worum geht es denn eigentlich in diesem Mut zum Wir und äh, dem Mut zu lokalen Initiativen? Ja, herzlich willkommen, Ira. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und auch, ja, dir bekannt befreundet zu sein, weil du ja auch sehr, sehr ähnlich wirkst. Also Das Feld hat einige Überlappungen, würde ich mal sagen, und was ihr in der Mutmacherei äh, macht und sammelt äh, und so weiter, das ist natürlich, was wir auch versuchen zu vermitteln im Rahmen vom Lehrgang und ihr macht das auch jetzt online und das finde ich super. Ja, wir haben, wir haben irgendwie so eine gemeinsame Vision, glaube ich, und in dem Zusammenhang laufen wir einander ja auch immer wieder über den Weg, was mich jedes Mal sehr freut. Und heute möchte ich mich mit dir sehr gerne austauschen über das, was wir auch den, den Mut zum Wir nennen, Ja, also diesen, diesen Schritt, der vielleicht auch bedeutet, von einem gefühlten Engagement zu gehen in ein umgesetztes Gemeinsam mit anderen Menschen. Und das kann ja auf vielfältigste Art und Weise stattfinden. Ich möchte mit dir heute so ein bisschen sprechen. Wie schaut denn die gelebte Praxis aus und was fehlt da auch noch? Aber fangen wir vielleicht einmal an, was so eine Fülle ist beim Green Skills Lehrgang. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist und auch was dieser Schwerpunkt auch auf dem also auf Aufbau von Gemeinschaften bedeutet. Green Skills Lehrgang gibt seit 2011. Damals war ich erstmalig Teilnehmerin und bin dann im Jahr darauf gefragt worden, ob ich es ähm, mit einer Kollegin begleiten und leiten möchte und sagt, mache ich das? Und es geht, oder es ging ursprünglich hauptsächlich um ressourcenschonendes Arbeiten mit nachhaltigen Materialien. Das war der Untertitel von Queen's Lehrer. Das heißt, da ich von der Architektur komme, Architektin bin, ähm, habe ich natürlich die professionelle Expertise genau für den Teil. Ähm, da Menschen zu vermitteln, wie man nachhaltiger baut, ähm, auch bestehende Gebäude so saniert, adaptiert oder auch sich einfach nur die Räume herrichtet, dass es das angenehmer ist, ja, dass es lebenswerter ist, weil sie umgeben uns über einen Großteil unserer Zeit. Und also fast die gesamte Umwelt, die wir haben, ist schon gestaltet von Menschen, ja, auch im ländlichen Bereich. Und das heißt, ähm, ich habe dann, weil dieser... Ähm, dieses Miteinander, ja, dieses Wir durch verschiedene Methoden und so weiter auch schon ein Teil war, habe ich das ausgebaut, weil ich eben auch ähm, dafür renne oder glaube, dass es super wichtig ist, dass wir uns auch in unserem Lebensalltag miteinander zusammentun. Ja, dieses gemeinschaftliche Leben und Wirken, das ist auch ein Lehrgangsteil, der jetzt dann von mir so weiterentwickelt wurde, sage ich mal. Ähm, wir haben es leider nicht in der Schule unbedingt gelernt. Wenn man Glück hat, hat man ein Elternhaus, wo das irgendwie ähm, schon ein bisschen stärker ähm, Thema ist oder wo man einfach was dazu lernt. Aber in der Regel ist dieses Miteinander was, was nicht gut ausgebildet ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die hauptsächlich auf Konkurrenz aufgebaut ist. Leider immer noch, obwohl wir längst diesen Wandel bräuchten. so mehr hier, ja. weil ohne, ohne Kooperationen werden wir den nicht schaffen, diesen Wandel. Also das heißt, wie geht das? Ja, und daher habe hab ich, also, A, also Nachhaltigkeit kann man nicht nur im Bauen leben. Ja, und Man baut jetzt auch nicht die ganze Zeit. Ja, deshalb habe ich das ausgeweitet ähm, und verschiedene ähm, Aspekte mit hineingeholt, beziehungsweise versucht es so nachhaltig und ganzheitlich wie möglich aufzustellen. Ja, weil es hilft dir das Tollste ökohaus oder ich weiß nicht was nicht, wenn du dann immer noch mit deinem Auto oder wirklich mehreren irgendwo von A nach B musst, die ganze Zeit und dein Lebensmittelpunkt komplett woanders ist, während du arbeitest und du entsprechend Kilometer und Zeit verschwendest und so. Das heißt, man muss das Ganze wirklich ganzheitlich denken. Mhm. Und für mich eine wirklich gute Kombination, die immer viele Synergien birgt, ist dieses gemeinschaftliche Leben. Ja? Weil also, egal, ob ich jetzt Kinder habe und als Kleinfamilie eigentlich eh schon damit hochbelastet oder nicht überfordert bin, also alleinerziehend gab es zu schweigen, ja, und die Großeltern oder alles ist irgendwo und vielleicht habe ich nicht zu den tollen Freundeskreis, der jetzt super scharf ist, die ganze Zeit um meine Kinder aufzupassen, ja. Das heißt, es ist einfach entlastend, wenn man sich das mit mehreren anderen Familien oder sonstigen Menschen teilen kann, ja, wo die Kinder dann einfach miteinander spielen und gut oder auch einfach also nur beobachtet sind, ähm, und die haben ein ganz ein anderes Aufwachsen. Die, es gibt Studien, die haben eine höhere ähm, soziale Kompetenz um, um ein bis zwei Jahre im Vergleich zu gleichaltrigen Altersgruppen. Ja? Weil die einfach das dann von, also von klein auf mitkriegen, wie man miteinander tut. Ja? Und, ähm, ja. und es braucht Mut. Auf jeden Fall, um dieses Wir zu probieren, ja, weil, ähm, also wenn ich in mir selber zu unsicher, unstabil oder sonst was bin, damit ich überhaupt zu mir stehen kann, ja, dann ziehen sich die meisten Leute zurück und, und verkrümmeln sich und, wollen oh, ich gar nicht an, irgendwo und auch, also so von wegen Mut zum Selbersein, mhm, mit meinen ganzen, Ecken und Kanten und, und sonstigen äh, Besonderheiten, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und da sage ich, ja, okay. Und also ich habe ein wirkliches Geschenk gestern von meinem Sohn ähm, bekommen, mehr oder weniger, indem er mir gesagt hat, naja, dass ich so bin, das habe ich durch euch. Ja? Ähm, und, und er hat irgendwie halt auch von, von Vater immer wieder gesagt bekommen, ähm, wenn, wenn irgendwelche Emotionen da sind, schau sie einfach an. Und es hat ihn wahnsinnig getriggert. Jedes Mal, wenn er das gesagt bekommen hat, dass er irgendwann gecheckt hat, es ist, ist so, es hilft. Einfach mal schauen, was da ist. Ja. ja. Und, ja. und deshalb, also da wird es dann wirklich viel leichter. Ja? Und das sind Dinge, die muss man einfach irgendwann einmal gesagt lernen, draufkommen und so weiter. Ja? Und ähm, also, ja, er hat da offensichtlich was integriert mittlerweile. Und das, das merkt man auch, ja. Ich meine, als Klassensprecher und also mit einer sehr hohen sozialen Kompetenz unterwegs. Und ähm, ja, also ich denke, das brauchen wir alle. Lass uns da vielleicht noch ein bisschen äh, genauer hinschauen. Also ich versuche jetzt auch ein bisschen so äh, Advocata Diaboli quasi zu, zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Menschen denken, Na ja, okay, das Private ist so quasi eine andere Geschichte, aber zusammenarbeiten, ja, das kennen wir doch eh alle vom Job, also das kann ja nicht so schwierig sein, da müssen wir ja auch uns mit anderen arrangieren und in Teams arbeiten und so weiter, aber du hast ja jetzt sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht, weißt dann kannst du vielleicht noch ein bisschen herauskristallisieren. Was sind so? Wieso ist es denn eigentlich schwierig? Nicht? Wieso müssen wir das erst lernen? Wieso können wir es nicht wirklich? Ja? Ja. Was sind da so die die Kristallisationspunkte? Ja, das eine Moment denke ich mal ist ähm, rau ich muss eben so zu sein beziehungsweise eben die Angst vor Konkurrenz. Ja, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, wo es nur darum geht, ähm, dass sich jeder Einzelne beweisen muss und das auch von oben womöglich auch noch in die Richtung gedrungen wird, ja, dass die Mitarbeiterinnen eben praktisch ihr Bestes geben, aber aber nicht in der Kooperation sind, weil sie dem anderen ja womöglich was verraten können und dann hat der einen Vorteil oder sie, ja, das heißt, wenn es auf diesem ähm, kompetitiven äh, Geist beruht, da ist kein Win-Win möglich und, und zu einem wirklichen Miteinander, wo alle davon profitieren, voneinander lernen und miteinander wachsen können, da brauche ich eine gewisse Veränderung in meiner Haltung. Ja? Mhm. Um, um zu verstehen, dass das was bringt. Ja, ja. dass ich niemanden neidig sein muss, dass ich niemanden irgendwas vorenthalten muss oder sonst wie, sondern wenn ich es reingehe für das Ganze, ja, dann haben wir alle mehr davon. Mhm. Und diese Haltung, ähm, die muss ich anfangen, erst mir ja, also Denken trauen. ja und, und, und auch eben diese Vorsicht, die meistens da ist, dass die Leute mit einer Maske rumrennen und halt irgendwie ihre Funktion und Rolle erfüllen und so weiter. Ja, aber da sind wir nur halb. Da fehlt ein Teil, wenn wir uns den nicht erlauben dürfen, glauben. Und das ist, was wir versuchen auch über diese. Methoden des Miteinanders. Also, es geht jetzt nicht nur um das rein methodische, ich lerne, wie man Entscheidungen fällt, gemeinsam, wie man besser kommuniziert und sonst was, sondern es geht auch um dieses Gefühl, einen Rahmen zu schaffen, wo man das ja mal ausprobieren kann, wo man quasi, ja, einfach schaut, okay, was passiert. Mhm. Ja, weil, also, dieses ähm, Setting hilft dann auch, um, ja, um es mal quasi in einem geschützten Bereich zu probieren, ja, und, und zu sehen, oder auch indem wir die ähm, Gemeinschaftsprojekte besuchen, ja, zu sehen, da gibt es Menschen, die leben schon so. Wow. Ja, und es ist kein bloßes Blabla, sondern das geht so und so. Und auch wenn es Menschen nicht immer hundertprozentig super läuft. Ja, aber man kann Lösungen finden. Mhm. Also wie ja. schaut es aus, dieses miteinander gehen Ja, da bringst du äh, schon mich äh, zur nächsten Frage, äh, nämlich mich würde interessieren, wie Macht ihr das denn im Greenskins-Lehrgang genauer, um einerseits diese Gemeinschaften aufzubauen oder zu zeigen, wie das gehen könnte? Also du hast jetzt schon Exkursionen angesprochen und kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was tut ihr da sonst noch, Methoden und was auch noch, um dieses Gefühl zu ermöglichen? Ja, also im Rahmen von diesem Lehrgangsteil zum gemeinschaftlichen Leben und Wirken. Ähm sind einfach wirklich, dass wir verschiedene von diesen Methoden des Miteinanders, von dieser neuen Art zu kommunizieren und so weiter, dass wir es ausprobieren und erlernen dadurch. Ja, weil, also eine ähm, Geschichte, die wir in, in Lernen auf jeden Fall versuchen, ist, ähm, Vermittlung geht übers Hirn, also ich muss es verstehen, was ich da tue, es geht über die Hand, also im Sinne von Tun, ich muss es irgendwie ausprobieren und es geht das Herz. Also ich, es hilft, wenn ich auch emotional dabei bin. Mhm, ja? und, und da, also auch mich mit den anderen, ja, es formt sich eine gewisse Art von Gemeinschaft und ähm, zumindest das Gefühl immer wieder, ja, ah, also so, ich, ich spüre Resonanz, da ist jemand ähnlich, dem geht es auch so oder so und so weiter, ja. Also dieses ganze menschliche, ähm, einfach nichts hineinzunehmen, das ist eine keine Methode, sondern es ist einfach eine Herangehensweise, ja, Hirn, Mann und Herz da zu integrieren im Sinne der Ganzheitlichkeit und also das heißt, wir versuchen zum einen so diese verschiedenen Methoden und, und ähm, Herangehensweisen zu vermitteln, zum anderen was gibt es, ja, gibt Beispiele, also jetzt im weitesten Feld, also so Österreich, aber im mehreren Umfeld, wo man eben auch über die Explosionen hinkommen, also, also Ostösterreich, und ähm, besuchen da verschiedene Projekte, um auch von denen, also erstens mal live in ein Gebäude reinzugehen, ich, ich spüre ja ganz was anderes, ja. Auch wie tun die miteinander zu sehen, wie sich das dann abspielt, das Leben, oder von den Leuten selber zu erfahren, was war ihr Weg, was war die Motivation, ja, was waren die Hürden und wie haben sie sie überwunden, ja. Das heißt, es geht auch wir haben über 30 verschiedene Referentinnen, die sind ja alle mit ihren Erfahrungen da. Ja, das heißt, du kannst immer in die Tiefe fragen, du wirst eine fundierte Antwort kriegen, die also erarbeitet, erlebt ist. Ja? Ja. Ja. und ähm, das, Also diese Beispiele, natürlich auch methodisch und, und was sind die verschiedenen Arten von Gemeinschaften, damit ich überhaupt ein Gefühl kriege, was vielleicht für mich dann die richtige sein kann. Oder ich komme drauf, nein, es ist, ist nichts, aber vielleicht kann ich es im Arbeitsumfeld ähm, besser integrieren. ja Weil auch dort einfach mehr rauskommt, wenn ich da, also co kreativ werde. Oder ähm, ich, ich will eine Coop machen oder also irgendwas anderes, eine solidarische Landwirtschaft. Also ich, ich brauche es ja in jedem größeren Setting, wo ich nicht alleine unterwegs bin. ja also sobald ich mich mit irgendjemandem abstimmen muss, und das ist jetzt mehr als mein, mein Partner oder Partnerin ähm, und selbst da ist es hilfreich, wenn ich eine Methode gefunden habe, wie, wie man kommuniziert, was die eigenen Bedürfnisse sind, ohne jetzt sofort in ein projizieren zu gehen. Ja? Mhm, oder dem anderen irgendwelche Zuschreibungen in den Kopf zu schmeißen. Es ja. ja. hilft gar nichts, sondern es geht wirklich darum, okay, mit den eigenen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden und sie auch kommunizieren zu können und um dann zu schauen und was sind deine und wie geht das dann miteinander am besten und so mhm. und mehr Leute so also braucht andere Methoden aber trotzdem also, es ist mehr oder weniger ein Feld ja okay ähm, du hast ja äh, in diesen Kontext und in anderen auch schon sehr viele dieser Beispiele, die ihr besucht, wo ihr Exkursionen macht und so weiter, äh, kennengelernt. Und kannst du so etwas wie einen roten Faden erkennen? Also hast ja schon angesprochen, ihr schaut es euch an, um zu erkennen, was funktioniert, was nicht, wie haben die das gemacht? Was sind quasi Erfolgsfaktoren, was ist eher hinderlich? Hat sich für dich da schon so ein Bild herausgebildet vielleicht? Um. Also ich denke, es hilft, wenn es eine Intention dahinter gibt. Ja, also deshalb gibt es auch diesen Begriff der intentionalen Gemeinschaft. Das heißt, da geht es um mehr als schöner wohnen. Ja, also natürlich, das ist ein legitimes Ziel. Ich will mir, meiner Familie, meinem Umfeld oder meinen Kindern ein gutes Aufwachsen ermöglichen. Ja, und, und mir das Leben dadurch erleichtern, dass ich das miteinander gestalte. Ja, also diese Idee hinter einem Co-Housing-Projekt, wo man, also da haben sich in den 60ern die, die, Freunde, äh, die Frauen in Schweden zusammengetan, die eine gute Ausbildung hatten, aber womöglich auch ein Kinderwunsch oder es kamen schon Kinder und dann hast du nur die Option gehabt, Karriere oder Kinder. Mhm. Ja, weil beides war kaum kompatibel. Und da haben sie einfach Möglichkeiten gefunden, das zu kombinieren, indem sie sich geteilt haben, die Aufgaben. Ja? Also das ist komplett legitim und das ist total unterstützend. Ja? Oder auch im Alter oder wenn ich krank bin. Ja? Aber die Gemeinschaften, wo wirklich dann längerfristig was weitergeht oder die lebendig bleiben, da geht es um, um eine größere Vision im Sinne von, ich tue nicht nur was für mich oder für uns als, als Gruppe was gibt das, sondern ich habe noch ein Anliegen darüber hinaus. Ja? Das heißt, dass ich ökologischer leben will. und über Sharing habe ich ganz viele Möglichkeiten in einem Gemeinschaftsprojekt, ähm, quasi auch ressourcenschonend mit dieser Erde umzugehen. Ja? Von, also Mobilität, Carsharing, ähm, über Kleidertausch, die ganzen Kindersachen, die sind so schnell rausgewachsen, das Zeug ist längst nicht kaputt. Ähm, das heißt, das kann mehrere Zyklen durchlaufen, in mehreren Familien oder über wie auch immer. Ja, however, oder die Waschmaschinen, die Werkzeuge, die, egal. Ja? Allein das ist ein Riesenpaket und es geht viel leichter, wenn ich einfach im Nahumkrepp bin. Dass ich muss irgendwo, keine Ahnung, hier organisieren. Und das andere ist eben aber auch darüber hinaus, es gibt ganz viele Projekte, die haben in ihr Umfeld, mhm. also sei es, dass sie mhm. Räume zur Verfügung stellen für Nachbarschaftsfeste oder selber solche Feste organisieren oder ähm, Angebote von denen, die dort leben, von Sozialen, über Körper, also Sport, Yoga, ich weiß nicht was, alles, also an so Optionen, die sie in ein, ein Gebiet, in eine Nachbarschaft bringen und die auch Also eines der ganz alten ähm, Projekte, und das kennt eh fast jeder, ist die Sargfabrik. Ja, die haben einfach diese Gegend im 15. Bezirk, die nicht wahnsinnig toll oder jetzt irgendwie sonst wie war aufgewertet, sodass du mittlerweile kaum dir ein Grundstück oder eine Wohnung leisten kannst, weil da heißt Parkfabrik Nähe. Also das ist jetzt der negative Aspekt der Gentrifizierung, der da auch stattgefunden hat. Ja, aber also was sie gemacht haben, waren auch jetzt, die sind ja schon wirklich lange unterwegs und sie haben gesagt, sie wollen nicht nur wir für uns cool leben, sondern sie wollen das ganze Viertel aufwerten und haben also quasi aus dem Projekt heraus ähm, die Verein äh, lebenswertes Marzener Viertel geschaffen, ja, wo sie mit dem Gewerbetreibenden und, und sonstigen Menschen aus dem Quartier, denen, also sie haben es gelernt, wie geht Engagement? Ja, wie geht es, etwas in die Welt zu bringen? Und wo muss ich wie, bei wem anklopfen oder, oder mit wem kommunizieren? Und so weiter. Ja, und das hat noch nicht jeder. Und das heißt, da gibt es ein paar Leute, die gehen mit ihrem Ding und unterstützen andere, die auch entsprechende Bedürfnisse haben. Und ähm, ähnliches prozederei Wohnprojekt Wien, ja, mit den ganzen in rund um den Bettner Park und ähm, den Nordenhofviertel, wo einfach Menschen, die gelernt haben, ähm, wie man sich engagiert, andere mit anstecken oder mit hineinnehmen. Oder eben, sei es nur über diese räumlichen Komponenten, dass du dort einen großen Raum hast, weiß es der Gemeinschaftsraum oder sonst, wo ich nicht einchecken kann, um irgendwas mitzumachen, irgendein Nachbarschaftsfeld. Das war in der Zeit der Flüchtlingskrise 2015 ja, haben ganz viele Projekte auch Migrantinnen aufgenommen. In der Gemeinschaftswohnung. Also, weil manche haben einfach eine Wohnung oder, oder ein paar Räume oder was auch immer für Gäste. Das braucht ja nicht jeder. also Du hast es in, in so Einfamilienhausgeschichten oft, das hat, da hat man ein Gästezimmer. Das brauche ich längst nicht in jeder Wohnung, sondern da habe ich eine Gästewohnung und dann haben die dort. Migranten reingenommen ja, für einen gewissen Zeitraum, mhm. um, um das zu unterstützen. Ja? Mhm. Und also Das heißt, es gibt auf unterschiedlichsten Ebenen oder auch innerhalb des Projekts, dass ähm, Leute, die mehr verdienen oder warum auch immer mehr Geld haben, andere Familien oder Beteiligte unterstützen, in einer finanziellen Teilabgabe solidar ähm, Aspekt, ja? wenn, wenn gerade eine Krise ist oder, oder warum auch immer, ja? mhm. das heißt, ähm, wenn, ich mich, also wenn ich die Leute kenne, dann ist auch eine andere Bereitschaft da, ähm, für sie da zu sein mhm. Mhm. oder auch eine andere, also ein anderes Verständnis, ja? dann halte ich das auch eher aus, dass da jetzt irgendwer gerade schwulig ist oder irgendwie halt besonders, ja, weil ich weiß, warum. Und der hat seine guten Gründe. Wenn ich es aber nicht weiß, und es geht mir nur auf die Nerven, ja dann, also quasi, ja, es, es gibt leider viel zu oft die letzte Möglichkeit, dass dann hier irgendwie ja die Polizei ruft, weil er sich nicht mit der Nachbarin redet. Mhm. Das ist ja mhm. absolut ein Armutszeugnis. Mhm. Ja. Und, und wenn ich aber die Leute kenne, ja, dann, dann rede ich halt mal und sage, mir, was ist los? Ähm, wie kann man das adaptieren, verbessern? Keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich möchte da jetzt ganz kurz äh, sammeln. Du hast so viele wunderbare Brücken jetzt geschlagen, äh, auch zu anderen Bereichen in unserem Mutmacht. Ja? Und äh, also alles, was du jetzt gesagt hast, war für mich wie eine Verlinkung zu all diesen Bereichen und eine Zusammenfassung von dem, was wir im Mutmacht bis jetzt schon äh, behandelt haben. Ähm, weil du auf der einen Seite ja sehr schön angesprochen hast, vorher auch schon. Also es braucht diesen Mut zum Ich, ja, sich selbst zu kennen, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu denen auch zu stehen. Es braucht den Mut zum, zum Du in der Begegnung, ja die anderen überhaupt einmal zu kennen und direkt mit ihnen zu sprechen und nicht die Polizei quasi als äh, Mittler zu, zu äh, ver verwenden. Ähm, es braucht den Mut zum Wir, um gemeinsam etwas bewegen zu können. Es braucht oder es ist also das von diesen intentionalen Gemeinschaften gesprochen, ja, was so für mich übersetzt auch bedeutet, gemeinsame Werte zu haben und einen gemeinsamen Sinn, für den man sich engagiert. Und das Engagement auch als ganz gezielte Triebfeder zu nutzen, um nicht richtungslos zu durch die Gegend zu irren quasi. Und was ich auch sehr spannend finde, also du hast auch angesprochen, diese vielen Beispiele, wo es jetzt vorwiegend um Wohnprojekte gegangen ist, Co-Housing-Projekte und so weiter, und das aber auch runtergebrochen auf kleinere Dinge wie, wie Foodcoops und so. Jetzt würde mich auch interessieren, also wenn man ausgehen von Wohnprojekten, das sind ja schon riesige Vorhaben. Ja. Also wenn ich denke an alles, was ich so quasi aus der Zuschauerposition mitverfolgt habe, da geht es um so Dinge wie man muss einmal ein Grundstück finden, man muss die Finanzierung finden, man muss die ganzen Prozesse aufsetzen, Arbeitsgruppen gründen und so weiter. Ich habe da sehr großen Respekt davor, weil ich denke, das sind große Vorhaben. Die dauern Jahre und die brauchen ganz viel an, an persönlichem Einsatz, Zeit, Ressourcen und so weiter. Ich kann verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist mir ein oder zwei oder drei Schritte zu groß, aber ich würde dennoch gerne etwas tun. Gehen wir mal aus vom Leben in der Stadt, von dieser Anonymität auch, die, ist, die ihre Vor- und Nachteile hat. Hast du da vielleicht ein paar Tipps oder Erkenntnisse, wenn jemand einfach aus dieser Isolation oder Anonymität raus will und sagt, ich möchte mich gerne engagieren, aber ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Ich weiß nicht einmal, wer meine Nachbarn sind oder so. Gibt es da so wie gute Einstiegsdrohungen oder Andockpunkte oder so, die du vielleicht empfehlen könntest? Also... Ich denke, ähm, jegliche Art von Engagement, ähm, wo ich mich einbringe, ist, ist schon mal hilfreich. Und je nachdem, wo, wo mir mein Anliegen ist. Ja, weil ich tue ja nichts, wo, wo ich nicht irgendwie einen Sinn drin Ob ich jetzt drauf komme, ich, ich will Garten ums Eck, da gibt es ja auch eine gleichnamige Initiative. Oder mich bei Platz für Wien, ähm, ist auch eine Initiative für eine klimagerechte und also verkehrssichere Stadt. Ja. Einbringen oder ob ich, also auch jetzt über diese ganzen äh, Klimabewegungen, ja, also die Leute ähm, bei Extinction Rebellion ähm, engagieren oder auch, also ich habe eine Bekannte, die gemeint hat, sie hat ganz lang versucht, in unterschiedlichen Ecken anzudocken und dort hat sie jetzt Menschen gefunden, wo sie einfach, ja, die Beziehungsqualität passt und das Engagement passt und so weiter, also das heißt, ähm, wofür auch immer es mir wert ist, meine Zeit ähm, zu verwenden, ja, und es kommt ja immer auch als Geschenk, dieses in Begegnung kommen dazu, ja, das heißt, ähm, oder ich kann irgendwas und will das einbringen, ja, mhm. also ein, eine schöne Geschichte finde ich auch den, den Dorfplatz in St. André Wörern, ja, mhm. da haben sich Leute, zusammengetan. Die haben zum einen gesehen, da gibt es einen Ort, ja, den könnte man bespielen und zum anderen ähm, haben sie als kreative Menschen, also sei es eine Werkstätte gebraucht oder einen Coworking Space, oder also einen Arbeitsplatz einfach, ja, um ihre Begabungen ausleben zu dürfen, quasi zu können. Weil mhm. du hast nicht in jeder Wohnung eine Riesenwerkstatt. Das ja. geht nicht aus. Vor allem viele Werkstätten haben andere also da gibt es Lärm, da gibt es sonstiges Lärm, ja, das heißt, das kannst du nicht im wohnnah Umfeld machen. Und die haben sich da zusammengetan und haben einen wirklich sehr, sehr lebendigen Ort geschaffen, mit einer Hofküche, wo mehr oder weniger auch die Leute aus St. André einfach hinkommen zum Essen, ob die jetzt da sonst noch was tun oder oder sich quasi am nur treffen, so wie halt das Wirtshaus oft auch so ein Ort ist. Ja, Und hoffentlich können sie jetzt alle wieder aufmachen, ja, wo die Leute einfach einsam sind, beim Café oder am... Egal, ja, regelmäßigen Mittagstisch halt ihren Austausch haben. Ja. Das heißt, oder in, in der Covid-Phase auch, also es gab ja viele Ansätze, wo ähm, Leute dann sagten, okay, ich gehe einkaufen oder ich, ich mache dieses oder jenes. Also gerade im ersten Lockdown vor ja Jahr. Ähm, sind viele so kleine Nachbarschaftsunterstützungen angelaufen. Äh, ja, Einfach aus der Notwendigkeit heraus. Mhm. Und, und, also das heißt, ich meine, wenn mir nichts einfällt, dann, dann kann ich mal ein bisschen in der Moodmap spöbern, würde ich sagen. Und finde <lacht> sicher was. Ja? Oder wähle mich mal mit meinen bekannten Freunden, Nachbarn, wem auch immer zusammen. Und wie gesagt, dass es dann auch wirklich in eine Tragfähigkeit kriegt, da ist natürlich schon hilfreich, wenn ich gewisse soziale Kompetenzen mit einbringen kann. Ja? Aber ich muss nicht alles neu erfinden. Ich kann auch bei irgendeinem Projekt nicht einfach andocken und sagen ich mache damit was braucht ihr vielleicht kann ich was mhm, einbringen mhm, ja? Ja, ob ich ja. mich bei der Mutmacherei engagiere oder ob ich <lacht> bei nicht mitmache oder ob ich egal ja, ähm, am Dorfplatz schaue, ob keine Ahnung also das heißt es lebt ja von Menschen die sich einbringen wollen gerade mhm. diese engagierten Projekte ähm, leiden oft darunter dass es zu wenige sind ja, ja? Dass es ja. eigentlich ein paar wenige Engagierte sind, die sich da irgendwie wirklich, also denen es viel Zeit und, und Energie kostet und wenn es mehr wären, es wäre unglaublich hilfreich. Das heißt gerade auch so wirklich die Einladung, es muss nicht jeder ein ganzes Projekt stemmen, aber fast ja. jeder kann einfach sein, seine Zeit, seine Unterstützung oder auch Geld, ja manche haben keine Zeit, aber finden es cool und haben Geld und können es einbringen. Ja. Das heißt, ich muss nur überlegen, wohin gebe ich meine Energie mhm. und wohin will ich sie geben, was will ich stärken in dieser Welt ja. Ja. Und, und was finde ich extra cool oder wen finde ich super sympathisch oder also welche Motivation auch immer, die dann hinter der jeweiligen Organisation oder Initiative steht, ähm, wenn ich es cool finde, was kann ich dafür tun, das zu stärken, dass die weiter tun können, weil die sind oft am Zahnfleisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Und das, also egal auf welcher Ecke. Ja, also ich glaube, das, was du da jetzt angesprochen hast, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses das, was ich gut finde, ja, was eben auch zu, zu meiner Vision, zu meinen Werten passt und so weiter, einfach zu unterstützen, in welcher Form auch immer. Äh, und äh, ich glaube, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt sein könnte, ist, äh, man darf sich auch herantasten. Ja. Ja. Weil ich kenne das durchaus auch, dass es Menschen gibt, weil die so einfach ein Bedürfnis spüren, etwas beizutragen zu diesem Wandel und noch keine Ahnung haben, wo sie anfangen könnten und sehr oft dann auch stoppen bei diesem, ja, aber ich kann ja quasi nichts, was es dafür braucht. Und da eben einerseits zu sagen, es braucht alles, ja. es kann die finanzielle Unterstützung sein, es kann sein, ja, ich habe Buchhaltung gelernt und ich schenke dem Verein die Buchhaltung. Ja. Ja. Und es kann aber auch sein zu sagen, okay, ich schaue einfach einmal, ich google einmal herum und ich schaue, ob ich irgendeinen Andockpunkt finde, vielleicht gibt es in meinem Bezirk eine lokale Agendagruppe oder ich schaue Fragen nebenan oder so, ja. also einfach diverse Dinge mal anzuschauen und von dort sich weiterzutasten. Also nicht, nicht diesen Perfektionsanspruch zu haben, ich muss sofort in, in dem Projekt jetzt landen, das quasi die Welt rettet und alle meine Bedürfnisse und uh, Träume erfüllt, sondern einen Schritt nach dem anderen auch zu gehen. Ja, beziehungsweise Es geht ja noch niederschwelliger, ich kann mich auch einfach sozial einbringen, wenn ich sehe, ich weiß nicht, ich habe eine Nachbarin und die ist mit ihren Kindern gerade voll am, am Strudeln und ich frage sie, ob ich ihr einkaufen oder die Kinder mal übernehmen oder, I don't know, ja oder eine ältere Person, die eben nicht mehr gut zurechtkommt, weil jede Erledigung mühsam ist. Naja, ob ich was mitnehme, das eine möchte oder sonst irgendwas, mehr oder weniger, das tut überhaupt nicht weh. Ja, ich muss dann kurz klopfen und die freut sich, dass sie eine Ansprache hat, dass sich überhaupt kümmert, ja. ja, Das heißt, einfach mit offenen Augen durch diese Welt zu gehen. Ja, Also, gerade das soziale Miteinander hat auch also extreme, also wir tun so wenig, ja. die meisten haben zu wenig Zeit, weil sie sind eh mit allen ihren Verpflichtungen, Arbeit, Job und Kinder und ich weiß nicht, wen auch immer, was auch immer, voll beschäftigt. Ja. Und es gibt Menschen, die haben Zeit ja, und wissen nicht, was sie tun sollten. Ja, und. Ja, genau. ja, und da einfach zu schauen, zu spüren, zu fragen, eine mhm. Frage tut noch nicht weh, außer dass man ein Nein oder eine, vielleicht mhm. eine blöde Antwort kriegt. Ja, aber die mhm. kann man wegstecken. Ja, ja. Da hat man sich jetzt noch nicht den Kopf eingeschlagen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es ist wirklich auch dieser, dieser Mut zur Begegnung, insofern, also der, der braucht ja beide Seiten. Ne? Äh, es braucht so zum Beispiel dieses mit, mit offenen Augen durch die Gegend gehen und sehen, wer braucht gerade Hilfe. Aber es braucht auch diesen, erstaunlicherweise braucht man offenbar Mut dafür, äh, Hilfe annehmen zu können, zum Beispiel. Also ihr lebt das relativ oft, wenn ich irgendjemandem Hilfe anbiete, weiß nicht, neulich eine Nachbarin, die mit dem Einkaufswagen aus dem Lift ausgestiegen ist und diesen Halbstock, den sie da noch gebraucht hat, kaum bewerkstelligen konnte. Ja. Und sie sagt, na, soll ich ihnen helfen? Nein, nein, nein, nein, Und ich habe dann einfach genommen und der hat trotzdem geholfen. Ne. Aber also es ist so diese, nur ja, keine Hilfe annehmen, nur ja, nicht zu viel in, in Kontakt gehen oder so. Ne. Und ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, da sind wir ja auch so geprägt. Man will niemanden zur Last fallen und so. Und also ich glaube, da braucht wirklich diesen Mut zur Begegnung auch, ja, und das vielleicht auch als erster Schritt. Um, um, um ja, oft ist es ja auch, also dass, dass man sich nicht eingestehen will oder mhm. kann, dass man mhm. irgendwo Unterstützung bräuchte. Das mhm. ja, also ist eine Frage des Selbstwerts oder Stolzes oder, oder wie auch immer, dass, dass man eben nein, nein, man kommt eher alleine zurecht in dieser individualisierte Gesellschaft tut ja auch so, als würden wir alle allein zurechtkommen und kannst dir jegliche Form von Unterstützung kaufen und, und so weiter. Oder man glaubt dann, man ist jemandem was schuldig. Ja. Ja, oft ja. ist es aber einfach eine Geste oder ein Geschenk, natürlich, wenn es auf Dauer wird, man muss man sich überlegen, was passt für beide Seiten. Ja. Und das sind so kleine Einigungen. Aber also dieses Mut zum Wir, also es, es ist in so, so vielen Aspekten zum Ausprobieren. Mhm, und es, es ist m -m. meistens ähm, kommt auch ein Geschenk zurück. Nicht immer. Man darf es auch nicht machen, weil man jetzt... Also, wenn man bedürftig ist, und zu bedürftig, und glaubt, nur weil ich jetzt jemandem helfe, dann sind alle lieb zu mir, das wird sich nicht ausgehen. Ja. Also, das heißt, ich habe mal von einer Frau aus einem sehr alten Gemeinschaftsprojekt, in Marie Wanzendorf, gehört, sie gemeint hat, die Menschen, die glauben, sie gehen jetzt in ein Gemeinschaftsprojekt und dann sind sie nie wieder einsam. Ja? Mhm. Und, und alle sind lieb zueinander und ich weiß nicht was. Das sind die, die als erster, erstes unzufrieden werden und zweitens der Gemeinschaft zur Last fallen. Ja, weil wenn ich nicht gelernt habe, auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen, schauen, wo meine eigenen Grenzen sind, was ich brauche, damit es mir gut geht und so weiter, mhm. wie soll das jemand anderes wissen? Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, das ist nicht Hotel-Mama. Und, und selbst das ist schon eigentlich eine, eine, so eine Geschichte. Ja? Sondern ich muss für mich ganz gut sorgen können, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, dann auch noch einen offenen Blick oder was auch immer zu haben für andere. Mhm. Das immer in diesem Wechselspiel von also bei sich bleiben und, und auf jemanden zugehen. Das ist immer eine, eine duale Geschichte. Ja? Und es gibt nicht nur gemeinsam, gemeinsam. Weil das ist natürlich zu viel. Mhm. Ja? Ja, Sondern, ja. ja, bei mir sein, gut bei mir sein, und dann habe ich Lust. Ja, es ist auch, also entwicklungspädagogisch gibt es diese zwei Bedürfnisse. Ja, das sind Forschungs- und Entdecker dran von kleinen Kindern. Ja. Und irgendwo hin, und die Eltern kriegen schon die Krise, weil das Kind irgendwo außer Blickweite gerät, und dann ist die Frage, ab wann gehen sie nach? Ja? Mhm. Weil natürlich, irgendwann kommt der Punkt, oh, ist. Keine Ahnung mehr, völlig verwandt und so weiter. Ja. Und dieses Zurückkehren in den sicheren Hafen, ja, dieses Beheimat, mhm. das ist das, das andere. Ja. Das ja. Geborgenheit, den Schutz, alles. brauchen man ganz genauso. Mhm. Aber es ist immer in diesem Hin und Her. Und ja. wenn beides gut versorgt ist und leicht geht, ja, im besten Fall, dann, dann habe ich auch mehr Kraft und Energie, um das auch immer zu machen. Mhm. Ja, wenn ich immer nur an den Grundbedürfnissen, weil, keine Ahnung, dann. Ja. Was ich jetzt auch interessant finde, du hast ja oft jetzt schon gesprochen von diesem, die eigenen Bedürfnisse kennen, ja, wie unglaublich wichtig das ist. Und vielleicht kann man da auch noch ein bisschen schärfen, weil manche Menschen hören das ja als Aufforderung zum Egoismus. Ja und sagen, ja, das kann nicht funktionieren, wir müssen miteinander tun. Und wenn jeder immer nur auf sich schaut, dann äh, entsteht eben genau diese individualisierte, egoistische Gesellschaft. Und äh, also das, was du ja schon durchblicken lassen hast, ist eigentlich das Gegenteil, nämlich wie wichtig dieses ähm, der Mut zum Ich auch sein kann für funktionierende Gemeinschaften. Ja, also vielleicht kann man das noch ein bisschen schärfen. Ähm es geht auch um ein Bewusstsein, was sind was die Grundbedürfnisse, dass es mir gut geht. Und das ist nicht das x. Stück materielles irgendwas, egal ob Auto, Haus, keine Ahnung. Mhm. Ja? Mhm. Das, manche Dinge braucht man, um das erledigen zu können, tun zu können und so weiter. Ja? Mhm. Also die, ähm, sondern was das ist mein Zufriedenheitslevel und der spielt sich meistens im emotionalen Bereich auch ab. Mhm. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wenn ich dann Hunger also Leiden und, und also die, die absolute Basics nicht gedeckt sind, ja, dass ich keine, keine Behausung habe und, und solche Sachen. Ja, aber wenn man diese Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dann ist das Gefühl von, ich habe genug. Ja, das ist ja auch diese also, äh, Initiative von Soul zu verstehen, genug ist gut. Ja, das ist, und, und also. Ich ja, glaube, es ist von Gandhi dieser Spruch, Ja, die Welt hat genug für, für uns alle, aber nicht für unsere hier. Ja, Und das Ego, das glaubt, es muss sich beweisen über, ich weiß nicht, welche Ausstattung, ich weiß nicht, welche Automarke ähm, oder was, gucken, Ja, Das geht sich nicht aus für alle. Ja? Und, und das Ego, das sich eben im Sinne von... Ähm, ich, ich, ich und aufgebläht, und ich meine, wenn man die Leute anschaut, wie sie durch die Gegend fahren, ich will jetzt keine Automarken nennen, das sind für mich aufgeblähte Egos. Mhm. Oft. Ja, Und dahinter versteckt sich ein kleiner Mensch, der ohne dieses Ding offensichtlich glaubt, er ist ein Zwerg. Mhm. Ja? Und den Wert haben wir in uns. Und als dieser Mensch mit diesem Wert will ja im Prinzip jeder gesehen werden. Nur manche glauben, sie brauchen Zeug. Mhm. Sie brauchen Status, sie brauchen was auch immer. Aufmerksamkeit. Ich glaube, sehr oft geht es auch um die, um die Aufmerksamkeit. Ja. Und, und also da ist dann auch so diese Unterscheidung, sind nicht echte oder falsche Freunde, ja? die ich nur mögen, weil ich das und das habe oder bieten kann oder weil ich der oder die bin. Mhm. Ja. Also dieses mhm. vom Haben zum Sein, ja, von, ich habe es geliebt, dass das Buch ist, entdeckt habe als jemand, das ist ein grundlegender Unterschied. Wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, schaut die Welt auch ganz anders aus, denn da wird das Glas eher voll sein, als wenn ich im Mangel bin. Ja. Ja. ja. Und das, also, das ist so basic. Und deshalb mhm. ist es mir auch genau da ein Anliegen, ähm, auch das zu vermitteln. Ja? Weil, ob du jetzt dann in den obergeilsten Projekt ist, das ist natürlich super, ja, wenn man das geschafft hat. Und auch da, ja, wie komme ich da rein? Aber sicher nicht, wenn ich nur die ganze Zeit haben, haben, haben will. Ja, sondern ich muss auch sein, was zu geben, mhm. ja, in das Gemeinsame. Konstanze, ja. äh, wir haben jetzt äh, schon viel über diese Schritte ins Wir gesprochen. Und äh, mir ist so gerade eingefallen, äh, wir, ja, das kann sein, wir, meine Familie, das kann sein, mein Dorf, mein Grätzel, mein Land, äh, dieses wir kann man ja äh, im Grunde genommen auch äh, beliebig ausdehnen ja. und ich finde, je größer dieses wir ist, desto besser, desto schöner. Mhm. Ähm, ich habe eingangs schon gesagt, dass du ja auch eine begnadete Vernetzerin bist äh, für die diversen Initiativen des Wandels, äh, das heißt, äh, also das nehme ich auch so als als dein, deinen Beitrag war, um dieses Wir immer größer werden zu lassen. Ne? Mhm. Kannst du da vielleicht auch ein bisschen was erzählen? Also so dieses ähm, wachsende Ökosystem des Wandels quasi. Wo steht das ungefähr? Was gibt es da schon? Was braucht es noch? Also wir haben ja im ähm, letzten Jahr im Februar dieses Symposium gemacht mit dem Thema Vegetando. Mhm und ähm, verschiedene Akteurinnen und Organisationen und Initiativen eingeladen und auch eine Messe des Wandels gemacht, um die Leute A zu vermessen. Ja, weil es natürlich, also es gibt viele, die sind immer noch, auch wenn sie sich als Initiative oder Organisation schon ähm, miteinander mit anderen gleichgesinnt, zusammengetan haben, immer noch im Sinne von der Organisation ein Einzelkämpfer. Mhm. Und wenn aber diese ganzen Organisationen und Initiativen und so weiter voneinander wissen und in den Austausch gehen oder voneinander lernen können, weil sie ja ähnliche Hürden haben, es ist ja noch keine Knetewiese, wie das dann geht, ja, sondern es ist immer noch gegen ganze konventionelle Rahmenbedingungen und mit all den doch auch Schwierigkeiten, ja. Das heißt, wenn ich mir nur, also die Zeit nehme, da in den Austausch zu gehen, ich glaube ich, das schon super hilfreich. Mhm. Wir werden es heuer wieder machen. Und mhm. zwar mit dem Zusatztitel Wie bringen wir den Wandel in die Regionen?" Okay. Weil die Städte, das ist das eine, da hast du einen Haufen Kreative und Alternative und sonst wie denkende Menschen. Und das ist ein gewisses Feld, das so ein Amalgam bildet, wo man sich eh, wenn man halbwegs wach ist, was finden kann. Mhm. Wenn ich aber jetzt irgendwo am Land sitze, in meinem Dorf, ich weiß nicht, Sonst wie, ja, dann ist es nicht so leicht. Und aus dem letztjährigen Symposium ähm, haben wir, also wir haben ein Rahmenprogramm in Kooperation mit Transition Austria gemacht. Und Transition Initiativen sind ja auch was, die also diesen Land in die Welt bringen wollen. Und aus dem heraus ist im Endeffekt dann ähm, mein Engagement auch bei der Dorfuni entstanden, die sich da gegründet hat, wo es darum geht, eben diese Bildung und Vernetzung ähm, hinauszubringen. Deshalb machen wir auch das Symposium in Kooperation ähm, mit der Dorfuni und in Kooperation mit Soul, die auch sehr ähnlich gehen. Und deshalb sind wir jetzt bei dem also aktuellen soul symposium dabei, das ähm, ähm, am 29. 30. Mai ist, ähm, weil wir gesagt haben, diese ganzen Organisationen sind stärker, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Ja. Das heißt ja. nur, dass man sich einfach mal da auch engagiert und, und quasi mit dabei ist als Moderator, als Host. Ich werde da die Ernte mit unterstützen und so weiter, ja. Ähm, weil das sind Menschen, die haben auch sich diese Fähigkeiten schon angeeignet und das ist natürlich sowieso jemandem leichter als jemand, der es zum ersten Mal macht. Das andere ist, dass man dann so viele Hüte und Verantwortlichkeiten hat, dass man nicht mehr weiß, wo man zuerst wird. Deshalb braucht es Leute braucht weitere Menschen, die sich da reinbegeben, in das Feld und Frauen mitzugeben, mitzumachen. Genau. Ja. Ja. Und, ähm, und das zu unterstützen, wie gesagt, auch finanziell. Weil es hilft nichts, dass ich das alles im Ehrenamt mache, wenn ich kein Geld mehr habe, weil mein Brotjob keine Zeit mehr hat ja? oder was auch immer. Am besten ist es nicht ein Brotjob, sondern ich kann das machen und ich krieg dafür Geld. Mhm. Ja? Ja. Also, weil es gibt ganz viele Leute, die hätten Lust, ja, und wollen tun. Und dann ist immer nur die Frage, um wie finanziert sich das jetzt? Mhm. Mhm. Also, weil von Luft und Liebe alleine, also, das geht meistens nicht so leicht. Ja. ja. ja. Und, ähm, das heißt, diese Brücke zu schaffen, ja, das von der normalen Welt, sage ich mal, oder wie auch immer wir sie nennen wollen, der bisherigen Gesellschaft und den Rahmenbedingungen, das hineinfließt in ein gut genährtes Feld des Wandels, das da ist immer noch viel Luft nach oben mhm. und also ähm, da helfen die paar Förderungen, die man vielleicht irgendwo über mühsame Anträge und so weiter auftut, ähm, nur ein bisschen ja. Ja? also je breiter das Feld ist an Unterstützern, umso mehr wird es möglich ja? weil auch jetzt ist es gewohnt online geht fast alles gratis aber da ist Arbeit dahinter mhm. ja und der, woher kommt wenn alle sagen, ja gut, cool, gratis? Und ähm, bitte danke, das war's. Ja. Ja. War schöner Abend, war ein tolles, was auch immer. So was. Ja. Und woher habe ich diese Zeit, die ich da hineinstecke, von der Abhaltung bis zur Vorbereitung, woher kommt es ja? Und da ähm, einfach die Einladung mal mitzumachen oder mitzumachen wirken in irgendeiner Form und also ich glaube auch, dass diese Organisationen einfach ähm, in dem Miteinander tun, Stärke gewinnen, ja? weil vieles ist, ist doppeltgleisig. Ja? Es gibt so viele Plattformen, die geile Sachen sammeln, ja, aber wenn das eine größere wäre, wo man dann einfach aufeinander verlinkt oder sich gegenseitig ähm, Verweist, ja. Also, weil ich weiß so und so viele Vorschläge für dich, wenn du jetzt kommst und sagst, ich brauche dieses oder jenes und das kann ich nicht alles selber abdecken, aber ich kenne da den und den und den. Und der oder die macht oder bietet das und jenes an. Ja, ja? Ja. Also, das heißt auch dieser Austausch, ja. Einfach, ja. es ist so ein weites, breites Feld mittlerweile und das ist cool, aber es ist immer noch, also... Das wissen zu gewinnen. Mhm, mhm. ja. äh, was ich jetzt auch sehr interessant gefunden habe, äh, also du hast zuerst gesagt, diese Veranstaltungen dienen dazu, dass man voneinander weiß. Ja? Und äh, dann hast du über diese Kooperationen angesprochen, wirklich auch Veranstaltungen gemeinsam zu machen. Und bei mir ist so der Eindruck entstanden, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja? Weil das voneinander wissen, das gibt es wahrscheinlich eh weitestgehend schon. Also, ich glaube, die Hauptakteure wissen schon voneinander. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ich, das allein reicht noch nicht aus. Ja. Und äh, also bei mir ist jetzt auch der Eindruck entstanden, allein das gemeinsame Organisieren und Abhalten von, Abhalten von einer Veranstaltung zum Beispiel bringt wahrscheinlich schon einen Qualitätsunterschied in der, in der Zusammenarbeit und in der Wahrnehmung voneinander auch. Ja? Und, und uh, in dem, okay, wie können wir das, was wir tun, vielleicht wirklich auch ähm, mit mehr Synergien gestalten. Ne? Also oder auch noch ganz simpel, ja, die Dorfuni hat für sich diese Technik mit der Übertragung von Live-Standorten integriert und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie im, am 20. November die Covid-Situation ist. Im besten Fall haben wir alles super live und es ist im, äh, in der angewandten so wie letztes Jahr. Ja. Im schlimmsten Fall haben wir wieder irgendeine blöde Einschränkungssituation und zum anderen, es kann nicht jeder nach Wien fahren. Ja. Mhm. das heißt, die Idee für dieses Jahr ist dann ganz einfach wirklich dass wir diese ähm, Standorte in den Regionen haben und Leute sich dort treffen und das gemeinsam anschauen. Und nicht, also das ist natürlich auch eine Option. Jeder kann sich an seinem Bildschirm jederzeit von überall. Ja? Mhm. Aber was die Dorfung anstrebt, ist eben, dass es dann auch lokale so Bildungsteams gibt, ja, mhm. wo sich mhm. die Leute hinbegeben können live und mhm. dann gibt es eine Leinwand oder was. und Das wird gestreamt und ich kann gleichzeitig dann auch bei mir zu Hause in der Region wo auch immer mich zusammensetzen danach dazwischen und so weiter und austauschen so wird auch beim Soul Symposium das dann halt in Kleingruppen geerntet diesmal dort nur live ich hoffe mit dem in dem Symposium dass wir es dann wirklich auch live sein dass diese Inspirationen und Ideen dass die da muss ich ja was noch weiter dazu denken damit ich es dann übersetzen kann auf meine eigene Situation. Mhm, ja? Das heißt, das eine ist die Inspiriertheit, die ich entdecken ja. kann, indem ich gute, coole Beispiele bringe ja? mhm. und, und den Leuten Mut mache, indem ich ihnen zeige, hey, das gibt es schon, da haben sich schon so und so viele Leute da oder dort auf den Weg gemacht und das wirklich in die Welt gebracht. Ja? Und das andere ist dann zu überlegen, okay, was ist unsere Situation hier vor Ort, was braucht man, mhm. was haben wir für Ressourcen, und Fähigkeiten. Mhm. wie kriegt man das jetzt in ein Ding? Ja. Also sprich, wie kriegen wir ja unsere Bedarfe hier lokal vor Ort ähm, gedeckt? Was müssen wir dafür tun und so weiter? Und da, da hilft es, dass ich mich lokal vernetze und, und schaue, okay, wer sind die Beteiligten hier? Da mhm. ja, kann man sich dann die Expertinnen reinholen oder eben per Video oder wie auch immer. Oder so. Aber Faktor, ich muss es dann umsetzen. Yeah. Also, ich muss diese Transformation machen auf das jeweilige eigene. Mm -hmm. Das ist eine Spur anders und das ist nicht ganz genau eins zu eins nach Kochrezept. Ja? Aber sobald ich viele Kochrezepte mal angeschaut oder ausprobiert habe, kriege ich ja auch eine gewisse, irgendwann brauche ich das Rezept immer, sondern ich nicht tue. Yeah. Ja? Auch der Robotik ist mit seinen in deinen Büchern hat jemand gesagt, es geht nicht darum, dass ihr das eins zu eins nachbetet, ja, ja. sondern es geht darum, nimmst die Idee davon und verwendet sie auf eure Situation. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und da sind wir ja jetzt auch wunderschön wieder bei diesem Punkt. Also unser Mutstrahl heißt Mut zum Wir und Mut vor Ort. Ja. Ja. Und da, da hast du jetzt genau diese Verbindung auch angesprochen. Man kann es eigentlich auch durch das Beispiel Dorf Uni runterbrennen auf Mut zum Wir vor Ort. Ja. Mhm. Weil es geht ja auch darum, Wandel geht nur gemeinsam. Und gemeinsam bedeutet auf der einen Seite dieses immer größer werden die Wir, das ist eigentlich ein, ein globaler Begriff sein sollte, ja, also dieses global denken und gleichzeitig aber es wirklich runterzubrechen auf dieses lokale Handeln und was bedeutet es konkret bei uns vor Ort, weil das ist nicht immer und überall gleich. Ne? Und damit das, das Rezept dann auch passt und man die Zutaten auch vor Ort bekommt, ne? das ja, ist ja genau. die Anforderung. Wir haben beim Symposium letztes Jahr die ähm, Rissach im Wandel da gehabt. Ja? Das ist eine kleine Gemeinde in Kärnten. Die, also wirklich nicht viele Einwohner, also vor allem im Kern, und die haben 60 aktive Leute. Ja, und, und sind von einem Film inspiriert, dann losgestartet und haben überlegt, was können sie vor Ort machen. Ja, das ist ein, von einem ähm, Kleider, also anders achtsamer mit, mit ähm, Gewand umzugehen. Und zu teilen oder zu reparieren, also ein Repair-Café dann auch, oder über Lebensmittel retten und das verkochen und, und gemeinsam essen oder anderen zugutekommen lassen, über einen Almendegarten, also sprich, wo die Leute hinkommen können, was tun können und, und also Garten und, und in, mit der Erde, mit den Pflanzen, mit der Natur sich betätigen, erdet uns auch als Menschen, auch psychologisch. Ja, also Gartentherapie ist, ist nicht umsonst. Ja. Allein das ist schon mal heilsam, weil die, also allein das Grün und die ganzen ähm, Stoffe, die so ein Baum ausschüttet oder was auch immer, ja, ist schon mal heilsam. Wir kommen runter und so weiter. Und die Leute können hingehen und dann auch ernten, mhm. auch wenn sie nicht angebaut haben. nach mhm. ja, einem gewissen Fairnessprinzip natürlich, aber das heißt... Ja. Dieses Allgemeingut wird dort wirklich gepflegt, ja. Und also das ist so genial. Oder sie haben einen Bienenstock dort. Und, also das heißt, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und ich war auch, also das ist schon zwei Jahre her jetzt, aber oder eineinhalb. Ähm, und wir haben dort ein Treffen gehabt, und wir sind wunderbar gekocht worden, ja, mit geleiteten Lebensmitteln. Und die Leute, die uns gekocht haben, die Frauen, die da gekommen sind und Männer, die waren einfach. Es ist so fein, ja, das zu erleben, dass die da auch Spaß haben beim Tun. Mhm. Ja? Mhm. Und also, es war ein Dienst für uns, ja, die da dieses ähm, Treffen gemacht haben, also so ein, ein Transition-Treffen, aber es, es, es war nicht nur Dienst, ja, sondern da, da kommt ja was in diesem gemeinsam auch jemand was Schönes machen. Und es war so wunderbar dekoriert und du hast gesehen, da ist so viel Liebe drin. Yeah. Ja? Ja. Und das. Mhm. Also gestalten können, ich habe vor kurzem von jemandem gehört, die geht irgendwo putzen, damit sie dort, weil die so viele Deko-Elemente haben, diesen Raum schön gestalten kann. Und das ist für sie wertvoll. Ja? Und das ist jetzt nicht die klassische Putzfrau. Das ist es ein Mensch, der halt einfach das dort macht, um, um kreativ sein zu können. Mhm. Ja? Also so ganz unterschiedliche Dinge. Und, und egal auf welchem Eck, ja, wir haben ganz vieles, was wir tun könnten. Ja. Ja, Konstanze, ähm, äh, alles, was du erzählt hast, äh, das hat mir jetzt äh, unglaublich Mut gemacht. Ja? Und jetzt möchte ich dich noch fragen, was macht dir denn Mut? Also, effektiv, es sind diese Beispiele. Ja? Also zu erleben, wo Menschen miteinander kreativ werden und gestalterisch wirksam werden und zu sehen, dass es doch wirklich schon. Viele sind, also ich meine, es dürfen immer noch mehr werden. Also, wenn man jetzt den Schnitt der Gesellschaft hernimmt und die paar, unter Anführungszeichen, und es ist natürlich auch eine Frage vom Fokus, ja, ob ich in den Mangel schaue und was immer noch nicht brennt, oder ob ich, aber es ist zu erleben, ja, oder auch dann, also die Projekte zu besuchen und zu sehen, wie es ihnen geht oder wie sie sich weiterentwickeln, oder auch, also wenn ich, das ist ja auch Referentin bei uns, und wenn ich dann mit den Referenten, die alle irgendwo ihre coolen Projekte machen, erlebe und dann wieder treffen kann und sehe, okay, und da geht jetzt das weiter und dort entwickelt sich dahin und so weiter. Also so dieses, so wie man einer Pflanze beim Wachsen zuschaut, diesen Wandel beim Wachsen zuzuschauen, ja. Mhm. Das ist Mut machen. Das ist ein wunderschönes Bild. Du, und wofür brauchst du Mut? Puh. Ja, also ich meine, da es auch Zahnphasen. <lacht> Und sich da immer wieder ähm, ja, de facto zu motivieren, zu sagen, nein, ich, ich gehe jetzt nicht auf, weil ich glaube daran, dass es du macht. Mhm. Ja? Liebe Konstanze, äh, gibt es doch irgendetwas, das wir nicht besprochen haben, wo du findest, das wäre wichtig, das wäre erwähnenswert? Äh, gibt es irgendwelche Fragen, die uns gestellt wurden? Von dem haben wir schon relativ weit ausgeholt. Und ich meine, Projektbeispiele sich zu, heranzuholen, gibt es auch viele Möglichkeiten, die muss ich jetzt nicht der Name-Dropping abwickeln. Also ab, ähm, vielleicht das Einzige, also ähm, eines von den Projekten, die, die mir sehr am Herzen liegen und die wir auch in von wilchkitz ähm, besuchen oder sowas sind, ist das Cambium. Ja? wo diese Verknüpfung von Leben und Arbeiten einen sehr schönen Ausgleich hat oder einfach sehr sehr schön gelebt wird. Ja, weil, also wenn ich ins, aufs Land gehe, und da ist sonst nichts, wo ich meine Fähigkeiten gerade so schnell ad hoc einbringen kann. Mhm. Dann muss ich selbstwirksam entweder meinen Job oder meine Fähigkeiten mitnehmen und schauen, wen interessiert es dort. Oder eben auch schauen, was brauchen die vor Ort ja ähm, Und ähm, schauen, wie ich das zu einem Ganzen stricken kann. Das ist auch beim ähm, Lebensgut-Miteinander, wo wir die nächste Exkursion machen. ja Das heißt schauen, was braucht und wo kann ich das, was ich mitbringen oder anbieten kann, sinnvoll einfügen. Also dieses Bild des Wands ist für mich ein großes Puzzle. Eigentlich 3D. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, da gibt so viele Aspekte des Lebens, ja, mhm. die bedient werden wollen auf eine neue Art und Weise. Ja. Mhm. Und wenn mhm. jeder mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er oder sie hat, den Platz findet, wo es passt, ja, oder sich die jeweiligen in, also treffen und in Kooperation gehen, ja. Dann wird das ja. ein wirklich tragfähiges, stabiles Netzwerk. Mhm. Und wenn ich eben Leben und Arbeiten zusammenkriege und ja. Bildung und äh, Soziales und so weiter, ja, mhm. dieses Feld mit all den Aspekten, ja, das ist eben nicht flach so leicht abbildbar. Deshalb meine ich, das braucht diese unterschiedlichen Ebenen und, und Bereiche. Ja, ich habe ja versucht, das Feld des Wandels vor einem Jahr beim Symposium aufzuzeigen oder zu, aufzuzeigen und Ganz schnell bist du auf unterschiedlichsten Bereichen, aber das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen und einfach zu schauen und zu spüren, okay, und wo ist mein Bereich? Wo, wo kann ich einen hilfreichen, sinnvollen Beitrag machen? Ja, weil wir haben nur diese eine Erde und, und sind ganz eng und unmittelbar abhängig und, und damit verknüpft, ja? mit all den Wesen da drauf. Ja? Das heißt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Und das herauszufinden, wo der gerade für den Moment, und es kann sein, dass man sich weiter bewegt, wo diese Position ist, wo ich dieses Feld finde wo es für mich mehrreich ist, also sprich, kann ich weiterentwickeln und wo ich trotzdem meinen Beitrag mache. Das ja, ist, ist für mich so wichtig. Und wenn wir da unser, ja, es ist eine, eine, also auch ein Gemeinschaftsprojekt ist eine soziale Struktur, ist ein soziales Kunstwerk. Ja. Und wenn wir dieses Feld schaffen, ne, dann haben wir noch was zu tun, aber also ich, ich glaube, das ist die Chance. Mhm. Das dieses Bild von einem, einem Kunstwerk, einer kunstvollen Skulptur, an der wir alle mitarbeiten können und die ständig im Werden ist, das finde ich wunderschön und das werde ich mir jetzt mitnehmen und <lacht> möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Konstanze, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein, sondern auch dein ganzes Wissen, Know-how, deine Beispiele, deine Ermutigenden mit uns geteilt hast. Ich habe es unglaublich spannend und hilfreich und informativ gefunden und viel Stoff auch zum Nachdenken und zum Weitergeben. Ganz lieben Dank. Ja auch. Ja. <lacht> so, Konstanze verfahren. Ciao. Wood Talks. Powered by.